Hallo! Für mich geht es diese Woche in den Urlaub. Ähm, ich, heute ist Montag und wir fahren Donnerstag los. Beziehungsweise wenn ihr dieses Video seht, dann werde ich schon weg sein, weil ich es eben im Laufe des Urlaubs hochladen werde. Deswegen wundert euch nicht, wenn ihr auf Instagram oder so schon irgendwas gesehen habt, was nach Urlaub aussieht. Und ich dachte mir, ich nehme euch einfach mal bei den Urlaubsvorbereitungen so ein bisschen mit. Ich ähm, habe jetzt noch ein paar Tage und heute genutzt, um ähm, ja, da schon mal so ein bisschen was einzukaufen und zu überlegen und zu planen wir fahren dieses jahr nach italien also das ist so das hauptziel ähm, wir machen das ganze mit interrail von daher gibt es da mehrere stops und wir fahren auch ähm, noch auf dem weg über koblenz und sind da das erste wochenende noch mit ein paar freunden also es wird eigentlich so eine schöne rundreise ich bin sehr gespannt ich freue mich mega ähm, erstens, weil Italien halt schön ist und ich da lange nicht mehr war. Und zweitens, weil Urlaub geil ist. <lacht> so einfach, wie es ist, muss man es auch sagen. Deswegen freue ich mich sehr darauf und ich bin sehr gespannt und oh, ich kann es kaum noch erwarten. Auf jeden Fall war ich gerade noch im Rossmann und habe noch so ein paar Sachen gekauft, die man halt braucht. Vor allem äh, Thema Sonnencreme, denn Sonnencreme ist wichtig. Wir haben jetzt zwei, eines fast voll, eines ganz voll. Tuben mit 30er Sonnenschutzfaktor. Sonnencreme ist wichtig. Deswegen auch noch zusätzlich eine extra Gesichtssonnencreme, auch von dieser Marke, auch in Lichtschutzfaktor 30. Ich hätte so gerne eine Feuchtigkeitscreme fürs Gesicht, wo Sonnenschutzfaktor 50 auch gerne drin ist. Aber das gibt es in der Drogerie nicht, die auch noch Naturkosmetik ist. Falls ihr da was kennt, dann sagt mir mal bitte Bescheid, aber ich sehe das immer nur irgendwie online. Und tue mich halt sehr, sehr schwer damit, irgendwie 30 Euro für eine Creme auszugeben. Die ich dann am Ende doch nicht vertrage oder so. Deswegen, falls ihr da Empfehlungen habt, dann sagt mir mal Bescheid. Weil ich mache es jetzt halt gerade so, dass ich mir jetzt eben das gekauft habe und noch eine normale Feuchtigkeitscreme und das dann so übereinander irgendwie auftrage. Es wäre halt so viel einfacher, das einfach alles in einem zu haben. Deswegen, vielleicht hat ja die ein oder andere von euch einen Tipp für mich. Dann eine ganz einfache Duschgel. Natürlich Abrissan auch. Zahnpasta. Und ich glaube, das war's. Und noch Schwämme. Die nehme ich nicht mit in Urlaub, aber die brauchen wir. Ja, und das ist toll, weil das habe ich jetzt schon geschafft. Das habe ich von mir hergeschoben. Und ähm, das bringt mich sehr weiter. Eine Sache habe ich noch vergessen euch zu zeigen. Und zwar ist, dass dieses Shampoo von Lavera Frische und Balance. Ich kenne das nicht, aber mich hat das irgendwie angesprochen und es riecht ganz gut. Von daher probieren wir das mal aus. Ich habe mir übrigens auch für den Urlaub diese neuen super coolen Schuhe gekauft, die jetzt hier schon so ein bisschen dreckig sind, weil ich damit schon viel unterwegs war, um sie einzulaufen. Die sind von der Marke Teva, T-E-V-A, und es sind halt so Sandalen, so ganz, ganz, ganz einfache Sandalen, die aber halt sowohl vorne als auch hinten irgendwie deinen Fuß halten und sie werden tatsächlich auch als Wandersandalen verkauft, also die sind sehr sehr sehr bequem und ich war jetzt wie gesagt auch schon ein paar Schritte mit denen unterwegs und kann mich nicht beklagen äh, die sind wirklich sehr ja leicht und irgendwie passen die sich gut an und ich finde auch dass die echt ganz cool aussehen wenn man die so anhat <lacht> und die haben 60 Euro gekostet und sind auch zum Teil aus recycelten Materialien. Also ähm, gibt es auch im Avocado-Store oder so und das ist für mich immer ein ganz gutes Zeichen. Zur Urlaubsvorbereitung gehört natürlich auch immer den Kühlschrank, so gut es geht, auf Brauchen, beziehungsweise alle Vorräte, die halt schlecht werden können. Und ähm, bei uns waren das jetzt unter anderem Kartoffeln und deswegen gibt es heute Abend noch mal so einen Kartoffel-Zucchini-Hackauflauf, den ich schon einmal gemacht habe und der... Sehr, sehr, sehr, sehr lecker war. Deswegen freue ich mich sehr und ich dachte, ich zeige euch, wie es geht, weil es ist sehr, sehr einfach und lohnt sich. Und zwar schneidet ihr dafür erstmal Kartoffeln in Scheiben. Die sind jetzt, ja, ihr seht ja ungefähr wie dick, ein paar Millimeter. Genauso wie Zucchini. Und eine Zwiebel braucht ihr auch. Und dann noch Hack, bzw. eine Hackfleischalternative eurer Wahl. Wir nehmen immer diese von Penny. Die finde ich richtig gut. Und Schmand, bzw. natürlich Creme Vega, tut es genauso irgendwas ähm, Sahniges. So, also die Kartoffeln sind jetzt so ein bisschen angebraten. Nicht so, dass sie gar sind oder weich, sondern einfach nur, dass sie schon mal einmal irgendwie ja, heiß sind und bereit gleich im Ofen noch weiter zu garen. Und dazu kommen jetzt noch die Zucchini und die werden auch einfach noch fünf Minuten mitgebraten. Und gleichzeitig brät hier das Fake-Hack und da kommt gleich noch so eine Zwiebel dazu. Und dann würzt sich das mit Senf, Salz, Pfeffer, und Hackfleischgewürz. Die Kartoffeln und Zucchini habe ich auch mit Salz und Pfeffer gewürzt. Und da kommt jetzt diese Packung Schmand dran. Und das muss ich dann einfach so ein bisschen miteinander verbinden. Und das Hack sieht jetzt so aus. Und das wird dann gleich noch geschichtet. Drei Schichten Kartoffeln und zwei Schichten Hack. Und dann oben noch Salz und Pfeffer drauf. Da drauf noch so eine Tasse Brühe. Einfach drüber. Und dann Käse drauf. Bei uns ist das jetzt eine Mischung aus Gouda und Mozzarella. Und dann kommt das ganze Gerät ungefähr bei 200 Grad in den Ofen. Und ich würde mich so auf eine halbe Stunde einstellen, weil die Kartoffeln halt auch einfach ein bisschen brauchen, bis sie durch sind. Ähm, ja, aber es wird geil. Mmh. guten Appetit. Heute ist Dienstag und ich muss heute und morgen noch arbeiten, aber heute fange ich erst um 11 Uhr an. Deswegen habe ich noch ein bisschen Zeit, um schon mal so das Gröbste zu packen. Und ich habe jetzt hier mal auf dem Esstisch ähm, all das gelegt, was ich, denke ich, mal mitnehmen möchte, müsste. Und ich bin noch am überlegen, ob ich das wirklich alles brauche. Wahrscheinlich nicht. Ich meine, wir sind eh so lange unterwegs, dass wir zwischendurch waschen werden müssen und... Ja, so Unterwäsche oder Sportsachen oder so werden wohl nicht drei Wochen irgendwie halten. Das ist der aktuelle Stand der Dinge. Also das hier ist das Outfit, was ich wahrscheinlich Donnerstag auf der Fahrt anziehen werde. So ein gelbes T-Shirt. Das ist auch tatsächlich relativ dick. Also geht auch mal abends oder so, glaube ich, ganz gut. Und diese lockere schwarze Hose, die ich gestern anhatte, als ich euch die Sandalen gezeigt habe. Dann sind hier... Die anderen Hosen, die ich so eingeplant habe, so eine leichte Stoffhose. Hier ist ein Jeansrock, eine kurze Jeanshose, ein Blumenrock, der so ein bisschen länger ist, eine lange Jeans als einzige wirklich lange dicke Hose und eine Radlerhose, die ich sehr, sehr praktisch finde, weil sie so leicht ist und eigentlich zu allem passt. Dann sind hier die Pullis, die ich so eingeplant habe. Einmal dieser dicke Kapuzenpulli, dann so ein heller Relativ dünner und noch so ein schwarzer Cardigan, der eigentlich zu allem passt. Hier dann die Oberteile. Ein Top, noch ein Top, noch ein Top, hier das rote mit den Blumen, noch ein Top, das helle. Dann dieses grüne Oberteil, das ist auch ein bisschen dicker ein ganz schlichtes schwarzes T-Shirt, ein weißes T-Shirt, was so bauchfrei ist und noch ein schwarzes T-Shirt und mit diesem äh, Obst drauf. Hier überlege ich, ob ich vielleicht ein schwarzes T-Shirt von den beiden weg rationalisieren sollte. Aber irgendwie, T-Shirts sind halt schon praktisch, ne? Deswegen mal gucken. Ähm, hier haben wir Kleider und Blusen. Einmal dieses rote Blumenkleid, dann ein Jeanskleid, ein so ein helles Safarikleid nenne ich es, weil es so aussieht wie so ein Safarikleid halt. Und dann zwei so sehr, sehr leichte ja, Blusen, Hemden, wie auch immer. Vielleicht könnte ich auch noch ein Kleid rauslassen. Das Jeanskleid ist halt relativ schwer und dick. Also für eine Stadt, für so einen Stadttag ist es glaube ich nicht so schlecht. Mal gucken. Oder das Gelbe, das ist halt eigentlich, das ist lang und sehr, sehr schön. Ich weiß nur nicht, ob... Ach, das ist der Stand der Dinge. Hier sind meine Bikinis. Das sind gerade noch drei. Werde ich wahrscheinlich auch nicht alle brauchen. Und hier sind noch Sportsachen. Zwei Sporthosen, zwei Sporttops und zwei Sport-BHs. Und ja, eigentlich geht das, oder? Wir haben auch noch nicht ganz entschieden, wie viele Koffer und welche Koffer wir mitnehmen. Eigentlich glaube ich, dass ein großer Koffer reichen würde und dann halt noch ein kleiner. Aber ich finde, man vergisst halt schnell, wie viel Platz dann tatsächlich noch so Drogeriesachen und Schuhe und Handtücher mitnehmen, äh, wegnehmen. Ich habe, als ich jetzt in Köln war, habe ich glaube ich gar nicht erzählt, aber ich war jetzt in Köln. Und ähm, da habe ich noch so ein Strandtuch gekauft. Das ist relativ groß und halt super klein einpackbar, deswegen habe ich es gekauft. Allerdings glaube ich, wir brauchen trotzdem noch mindestens ein weiteres Handtuch, zumindest halt ein kleines. Ähm, eigentlich gehe ich davon aus, dass in allen Unterkünften, auch wenn es jetzt ein Airbnb ist, Handtücher zum Duschen da sind, zumindest. But you never know. Mit diesen Schuhen habe ich bis jetzt geplant. Ähm, das sind die, die ich euch ja gestern schon gezeigt habe. Birkenstocks, dann halt welche zum Reisen. Also wir sind ja auch relativ viel in Bahnen unterwegs. Und in denen kann man gut gehen. Und dann auch noch Sportschuhe, Laufschuhe, Wanderschuhe. Ja, ich glaube, das sollte reichen. Ich nehme noch das hier mit. Das ist so ein Gerät zum um Bauchbinden, wenn man joggen geht und sein Handy mitnehmen möchte. Das ist immer sehr praktisch. Und Bücher brauche ich auf jeden Fall noch. Ich glaube, ich kriege das... Eine noch durch, das ich euch schon in dem Video vorher gezeigt habe, von Luisa Neubauer. Habe ich hier noch welche drin, die ich noch nicht gelesen habe? Ich glaube eigentlich schon. Hier ist unser Bücherregal nach Farben sortiert. Und hier unten sind auch noch ein paar. Ich glaube, ich habe tatsächlich das noch nicht gelesen von Martin Sute, Almen und die Libellen. Äh ja, das habe ich noch nicht gelesen. Ich denke, das nehme ich mit. Da nehme ich das noch mit, Neue Fahr Süd. Das ist sozusagen der zweite Teil von Herr Lehmann, aber es geht, also die Geschichte spielt vorher. Dann habe ich schon mal diese beiden. Das ist ja eigentlich ein gutes Zeichen, wenn man die ganzen Bücher im Regal schon gelesen hat, aber ich brauche was. Hier ist noch die Chemie des Todes, das habe ich noch nicht gelesen, von Simon Beckett. Ich stehe eigentlich nicht so auf so Thriller-Sachen, aber vielleicht nehme ich das mit, aber wenn das so spannend ist, dann stresst mich das im Urlaub. Vielleicht muss ich auch einfach noch mal in den Buchladen gehen. Aber ich glaube, mit den beiden bin ich schon mal ganz gut bedient. Dann habe ich noch ein Geo-Magazin, was ich noch nicht angefangen habe. Das nehme ich auf jeden Fall auch mit. Und wenn mein Freund noch eins mitnimmt, dann nehme ich noch, dann lese ich das auch noch, falls ich überhaupt so viel Zeit habe. Ich meine, wir haben jetzt auch nicht geplant, nur ähm, am See oder am Strand zu liegen. Von daher bin ich, glaube ich, schon ganz gut ausgestattet. Oh. Ich glaube, ich war noch nie so gut vorbereitet für einen Urlaub. Oh, ich bin so schlecht in solchen Sachen. Es gibt so Menschen, die immer alles dabei haben für jede Lebenslage. Und super überlegt und alles und so. Aber ich zähle mich nicht dazu. Ich nehme noch eine Box mit, fällt mir gerade auf, zum Musik hören. Aufladekabel dafür und fürs Handy. Laptop nehme ich nicht mit, weil es ist ja Urlaub. <lacht> und dann fehlt eigentlich nur noch... Meine Kosmetiktasche mit Zahnbürste und so. Ich nehme mir, glaube ich, doch noch ein kleines Handtuch mit. Einfach, weil man kann ja nie wissen. Aufregend. Ich zeige euch noch schnell, was ich heute noch koche. Denn das ist so fast die letzte Resteverwertung. Es geht wirklich alles sehr, sehr schön auf. Das gefällt mir sehr. Ähm, wir hatten noch eine Paprika, die auch schon, wie ihr seht, so ein bisschen schrumpelig und weich ist. Aber für gefüllte Paprika eignet sie sich, glaube ich, ziemlich gut. Dann habe ich hier schon zucchini Zwiebeln und noch mehr Zwiebeln und Tomaten geschnitten. Hier ist noch so ein bisschen Kräuterbutter. Die ist auch noch über von Sonntagabend. Die habe ich selber gemacht mit so einer Gewürzmischung. Die ist wirklich sehr gut geworden. Und ich habe mir überlegt, das Gemüse einfach so ein bisschen daran anzubraten. Mal gucken, wie das wird. Dann ein bisschen Reis dazu. Der kocht hier gerade im Reiskocher wirklich nur eine ganz, ganz kleine Portion. Und hier ist noch so ein letzter Rest Mozzarella drin. Damit werde ich das Ganze überbacken. Und dann mache ich mir vielleicht noch einen Dip dazu, fällt mir gerade auf. Ich habe hier jetzt Joghurt, ein bisschen Olivenöl, Salz, Pfeffer, Gewürzsalz und gefrorenen Schnittlauch zusammen gemixt. Sonst habe ich da auch immer noch so Aglio oleo Gewürz mit reingemischt. Das ist jetzt aktuell leer. Deswegen gucken wir mal, ob das ohne schon schmeckt. Mhm, oh ja. Ähm, ich mache noch ein bisschen mehr Schnittlauch rein. Das ist übrigens so gefrorener Schnittlauch. Ich weiß, das ist, naja, muss halt gekühlt werden. Aber das ist unfassbar praktisch, das zu Hause zu haben, weil man kann es für so viele Gerichte nutzen oder so aufs Brot oder irgendwie sowas. Weil wenn ich mir so eine Schnittlauchpflanze kaufe oder wachsen lasse, ich kriege das hier nicht leer. Und deswegen... Ähm habe ich das eingefroren gekauft und das hält sich auch schon echt eine Weile. Und genau für diese Zwecke, wie das jetzt gerade, ist es einfach sehr, sehr praktisch. So, hier ist jetzt also alles drin. Der Reis auch. Ihr seht, wie wenig das wirklich war. Ich hatte schon Sorge, dass der Reiskocher mit so einer kleinen Portion nicht umgehen kann. Aber er hat es geschafft. Und ja, ich probiere das gleich mal und würze mit Salz und Pfeffer und vielleicht ein bisschen Brühe. Also Gemüsebrühe. So, die Paprika sind gefüllt. Ein bisschen was ist noch übergeblieben, aber das esse ich dann halt einfach dazu. Und jetzt kommt noch der Käse drauf. Dann ist der nämlich auch weg. Und ab in den Ofen damit. Hm. Das war sehr, sehr lecker. Das Gute war, dass ich es im Ofen vergessen habe und ähm, schon Angst hatte, dass es zu dunkel ist. Aber es war nicht zu dunkel, sondern es war sehr, sehr lecker, weil es sich dadurch alles gut verbunden hat. Und die Paprika war schön weich und der Käse war schön dunkel. Also große Empfehlung. An den Reis habe ich übrigens noch ein bisschen Tomatenmark gemacht. Und damit werde ich mich jetzt für heute verabschieden. Ähm, Handgepäck habe ich euch jetzt gar nicht gezeigt. Handgepäck, weil so viel wird es nicht sein, außer halt Geld, eine Sonnenbrille und ein Buch und ein Handy. <lacht> ähm, und ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Falls ihr jetzt auch im Urlaub seid oder in den Urlaub fahrt, dann genießt es und erholt euch gut. Und ähm, ich werde das auch tun. Und ja, wünsche euch eine gute Zeit, passt auf euch auf und dann sehen wir uns wieder, wenn ich wieder zu Hause bin. Tschüssi!